und Arbeit! Sehr gut! Ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen zu unserem 10. Spreizerbau-Familienfest und ganz besonders zu unserem ersten Pool-Grill-Challenge, wo uns ja die Firma jeder. Zirkelfirma aus Oberösterreich, Eingangshand. Besonders freut es mich, dass heute meine Frau wieder unter uns ist. Ja, und die Firma Eder hat uns nominiert, das hat uns sehr gefreut. Aus einer langjährigen Lieferanten-Kundenbeziehung ist es echt, kann wir sagen, eine herzliche Partnerschaft entstanden. Und heute schießen wir zurück. Eine Kinderbaustelle haben wir, pool Sandstrand, dann a Bierbar, dann zu essen, ein Spannferkel ist auch schon gekommen. Und mir ist auch ganz wichtig, wir arbeiten viel und wer viel arbeitet, soll ja viel feiern und das werden wir heute machen. Und in diesem Sinne Grill and Chill und lassen wir es uns gut gehen. Danke! ja, dann haben wir die Ehre, dass wir auch wieder drei Firmen nominieren dürfen und zwar die Regeln ganz kurz. Wir haben ja auch nur zehn Tage Zeit gehabt, also in jeden zehn Tagen eine Pool-Challenge zu organisieren. Wenn sie das nicht schaffen, dann ist es auch kein Problem, dann ist unsere Belegschaft eingeladen auf ein Jasen und Da Trinker. Freuen wir uns ja also etwas was wollt, aber wer ist das? Wir werden nominieren, als erstes die Firma IMC, damals Knapp, Computerfirma 77. Als zweites die Firma Bruckner Installateur aus Burgstall und als drittes die Firma Franz Bröcherker aus Kressen, das perfekte Fenster. Alles Gute und Freizeit und es ist nicht so schwer. Und diese lustige Aktion hat auch ein bisschen tiefer Hintergrund, dass Firma soll man da freiwillig spenden und wir haben es entschlossen einer Privatperson in Weidhofen diese Spende zu geben, die an einer seltenen Krankheit leidet. Ich glaube, das ist in unserem Sinne Danke. Hey! Oh. Oh. Auf die Firma Eder! So. Oh.